Großes Neues Jahr, ihr Lieben. Ja, ich wollte mit euch hier das neue Jahr eintrommeln, sozusagen, antrommeln, anfeuern. Also jetzt schon, ja. Äh, auf die Legalisierung, dass die 2023 was wird. Ja, ich wollte euch noch eine kleine Neuigkeit bringen. Und zwar ist seit dem 27.12. Ähm, eine neue Sorte von Away in den Apotheken. Und zwar die Sorte... Oh, oh. ROYAL GORILLA AWAY 23.1 RG heißt also Royal Gorilla und die ist wie gesagt ab Dezember schon in den Apotheken und ich werde äh, einen Sortenbericht darüber machen in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen also freut euch schon und ähm, ja, kommt gut ins neue Jahr jetzt rein bis dahin